Wo bist denn du? Ja. Alex, so, so wird das nichts. Wir müssen im Speed-Tempo da durchrennen jetzt. Hey und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Minecraft Revenge 3. Hallo! Ja, wir sind aktuell gegangen, was jetzt keiner weiß. Ich hoffe nicht, dass es jemand weiß. Ich hoffe auch nicht, ne? Ich konnte nicht aufnehmen jetzt ein paar Tage lang. Gut, wir können einfach mal drauf gucken und mal gucken, ob wir gesniped werden. Ich hoffe es nicht. 3, 2, 1 und drauf. Zack. Knaken direkt, gell? Ja. Mal, oh Regen. Durch. Ja gut, wir werden schon mal nicht gesniped, das ist schon mal recht crazy. Kommst du erstmal rüber zu mir? Jo. Das recht gut. Ich bin noch in das Schutz. Ja, auch. Wer ist drauf? Keiner. Gut. Habsicht die schon zu mir. Ja ja. <lacht> Wenn keiner drauf ist, kann ich mich ja bewegen, dann muss ich am Stehen bleiben. Mann, also Ziel: Zuckerrohr, gell? Jo. Zuckerrohr. Nächste Folge dann halt craften. Wie viel Dias hast du? 8 Stück. Ich hab 13. Ja, <lacht> Wir craften sowas. Wollen wir schnell machen? Ja. ja. Was hast du eigentlich gut oder so noch? aber ich hab 6 Stück. Ich hab kein Gold, nein. Ich habe mir eine Dia-Brust gemacht. Soll ich ja machen? Jo. So, ich hab kein Dier mehr. Ne? Ich hab noch 5 Dias, also das reicht für Zaubertisch. Soll ich die iron bitte wegschmeißen oder nicht? Oh ja, ich hab meine weggeschmissen. So. Ja, wir brauchen noch zum random Sachen verzaubern. Naja. Nee, Egal, nee. Wie viel, wie viel Iron hast du? Mm. Ich hab 13. Ich hab 80 oder noch mehr. What the fuck? Creeper. Hinter dir ist auch noch ein Creeper, aber lass den Creeper sein. Wir laufen einfach weiter. Ja, Die gucken. Zeit haben wir jetzt nicht für Creeper. <lacht> Sie haben auch kein Zuckerrohr, Alter. Was ist denn das? <lacht> da haben sich aber schon viele drüber beschwert, dass es kein Zuckerrohr mehr gibt. <lacht> ja, hat Anna einfach in der ersten Folge <lacht> alles, alles mitgenommen. mitgenommen. Ja, gut. No. Was, wir, ich finde, sind Zombies, ja. Haben wir überhaupt schon Zuckerrohr? Nein. Nice. Das ist ja das Problem bei der ganzen Geschichte, weißt du? Mhm. Mm hier geht's ein Boot hier. Ja. Ey, das gibt's doch nicht, dass wir keinen Zuckerrohr finden. Die könnten am Boot machen. Wie <lacht> ich denn wieder am Boot? Ich bin ja am Fluss kann. Alles ah, schaut. Meer. Mm. Ey, das gibt's doch nicht. Wollen wir jetzt. Jetzt rennen wir 10.000 Folgen wahrscheinlich hier rum. Ja, warum nicht? Und suchen Zuckerrohr. Gehst du noch irgendwas raus entlang? Nö, ich bin hochge. Siehst du doch, wo ich gebaut habe? Der ja. Ja, Alex rechts hochbauen, einfach. Ja, warte, ich schau da vorne noch ein bisschen Zuckerrohr. Ich bin hinter dir. Okay. Ah, Essen habe ich nicht nur so viel. Das müssen wir dann auch noch machen. Ich habe noch drei Gebratenes. Ge ah, Gebratenes. Und drei ungebratenes. Ey, das gibt doch nicht. Ich laufe jetzt in die Richtung. Einfach nur straight in die Richtung. Nehm noch ein paar Spinnen mit. So. Die Richtung? Ich ganz gut. Oh. Cool. <lacht> nächstes, nächstes Mal erinnere mich nächstes Mal dran beim nächsten Waro, dass ich direkt Zuckerrohr mitnehme in der ersten Folge. Ja, warum nicht? Hm. Mm. Beine und so kann man auch direkt mitnehmen, gell? Hmm. Nothing, nothing. Wäre als sinnvoll, wenn wir äh, Feuer auf dem Schwert hätten, dann wäre es direkt gebraten. <lacht> das wird cool, ja. Alex, wo bist du? Ich bin gerade noch ein bisschen geschaut, die rennen glaube in deine Richtung. Ja, ein Stückchen links. Okay, ja. Ja. Aber also nicht gar nicht. Ja, wir haben jetzt die ganze Folge hier umeiern, gell? Kein Zuckerrohr finden, ich dreh durch. Oh, noch? ich habe ja gar nicht gegeben. Wo so bist du nicht? Ne? Ja. Alex, so, so wird das nichts. Wir müssen im Speed-Tempo da durchrennen jetzt. Ja, hier müssen? unten. Unter dir, unter dir. Achso, okay. Ich hab e Speed-Tempo durchjumpen. Zuckerrohr Zuckerrosieren. da sind Wasser. auch nichts. Ups. Oh, ey, das gibt's nicht, hier. Na, nimm die ganzen Schweine noch mit, die hier Ja, mach ja noch. Ey, das kann's oh, doch echt oh. nicht geben, dass man hier im Varo-Projekt eine ganze Folge ist, wo es Eiern und kein Zucker rausfinden. Ja, da war grad Coverstone, also ist es nicht so gut. Ach, hier ist aber kein, ist ja keine sauren Server, weißt du? Mann. Langsam können wir mal ein Fleisch <lacht> äh, Ich hab noch, aber das geht extrem schnell runter das Essen. gell? Ja. ja, also ja hoch. Du bist schon wieder nicht mehr hinter mir, Alex. Genau. Ja, ne, ne? ja, bin schon wenigstens ein Stückchen weiter gelaufen als du. Ja, aber das da ist nur. Hier ist ja. auch eine Schlucht. Wir sehen Bach und Lange. Ne? Ja, ja. Immer den Bach lang. Mhm, den Bach lang. Ja, die die Fleische ist mhm. unwahrscheinlich aus der Zukunft. Mhm. <lacht> Hier nehmen wir noch wieder Steine mit. Mhm. noch mal wenigstens <lacht> Fleisch. Boah, ey. Ich hasse das immer. scheiß Zuckerrohr. Ich, nie am Anfang, ich nehme am Anfang nie Zuckerrohr mit, wenn ich wegrenne. Am Start. Das ja, was du willst Du machst es ja auch nicht, gell. Ja, wir waren ja eben in der Bumper am Start. <lacht> ja, stimmt. Und dann, genau. Dann sind wir in die Mitte und dann sind wir in die Höhe. Mhm. Die Koordinaten von der Mitte weiß ich jetzt auch nicht. machen wir in der nächsten Folge, dann. Ja, okay. Ich weiß es nicht mehr. Äh, gibt's nicht. Mann kann doch jetzt nicht daran scheitern, dass wir keinen Zucker finden, oder? Bist du rechts oder links? Links. Ich, ich kann meine... Oh fuck, Mist. Die Aufnahme ist Fail. Echt? Hey. Ja, aber ist hier ja nichts passiert. <lacht> <lacht> ja, jetzt ist ja da die Aufnahme. Okay. Weil ich noch als Spiel GTA ausgewählt hatte Ah, das ist nicht gut, ne? Ja, gut. Egal. Das ist eh nichts, wir rennen ja nur von A nach B. Genau, ja. Und machen gar nichts. Dumm, super, ja. Wir ja Superrohr. Jo, ich brauch mir gleich mal essen oder so, das wäre nicht schlecht. Ja, ich brauche dann auch gleich noch was. Hier hat sich schon jemand lang gebaut, hat bestimmt noch das ganze Zuckerrohr mitgenommen, jawohl. Ja wo bist du eigentlich? Auf einer freien Fläche. Okay. <lacht> <lacht> also, gute Frage, wo das ist. Kann dir meine Koordinaten sagen, ja. Warte, ich bin da beim Ofen. Und braute bei Boch. Minus 1380. 66. Und minus 40. Mhm. Weiß ich nicht. Ja, okay, er ist noch weiter okay. Ja, er braucht da kurz noch. Okay, Na, da, da. ich brauche wieder kurz, ne? Ich habe auch nichts mehr zu essen, aber ich bin noch voll. Boah, ja. das gibt's doch nicht! Du wirst die ich ganze Map auf nach Zuckerrohr ab oder was? Hm? Hm? Was hast du gesagt? <lacht> oh, ich bin am Spawn. Alex, ich bin am Spawn. Am Spawn? Aber einen fetten Screenshot <lacht> Warum nicht? Also mal im Spawn gelandet. Ja, ja, einfach mal so. Irgendwann am ja. Spawn wird sicher ein zu finden sein. <lacht> da wo jeder X mal vorbeirennt. Boah, das ey ich. ich kotze gerade so ab hier. Ich will Was? keinen Zucker rauf. Dass wir keinen Zuckerrohr finden! Was machen wir in unserer Aufnahme? Nichts. <lacht> nichts Rumrennen von A nach B, um nichts zu machen. <lacht> muss er wir erstmal dich suchen. Ja, er rennt er den Bach entlang, gell? Ja, ja, immer weiter da lang. Ey, das geht... Brauchen wir jetzt Boot, ey. <lacht> es ja, ist, das doch ist doch so. Wieso rennst du Ja, das machen wir. Nichts? Ja, am Spawn brauchen wir gar nicht zu gucken. Ja, nicht mm -mm. Ich glaube nicht, dass wir uns <lacht> <anziehen werden>. <lacht> Pff, <lacht> Mann, Ja, zu viel. Die mhm. anderen sind ja schon enchanted. Ich jetzt nicht gegen jemanden kämpfen, <lacht> der Brot 1 drauf hat, weißt du? Mm -hmm. das ist ja cool, ne? Alex, kommst du jetzt mal langsam zu meinen Koordinaten oder chillst du jetzt weiter? Ja, irgendwo? warte, ich bin gerade wochenlang weiter lang weitergesprungen. Oh oh. Ja, wir sind die beide irgendwo. Ja. <lacht> minus 400? Ich bin gerade auf Dings. Warte mal, sag mal. Uh, minus 1400, ja. Minus 1400 und minus 432. Ich glaube, mhm. ich richtig oder ich habe keine Ahnung. Alter, ich hoffe nicht, dass der andere von hinten kommt und mich weglascht oder so, weil ich da so... <lacht> Ey, Alex, ich habe keinen Schimmer, wo du bist. Ich bin so bei 1000, minus 1000, 700. Was? Ja. Alter, wo bist du lang? Ich bin gerade beim Sumpfgebiet. Alter, oh, ich baue mir da jetzt direkt ein Boot. Komm auf, Alter, ich würde mal sagen, komm zu mir, oder? Weil da schaut es aus wie Zugorra. Komm, so, viel so auch auf die Zugabe, oder? Ja. Ach, die sind auch nicht am Spawn. Ich hoffe, die sind nicht neben mir oder so. Ja, ich hoffe nicht, Ich sneak, Alex. Ich kann ja nichts machen. Ja. Wo bist Wohin du? Wohin muss ich? 1700. Und dann minus 400. Jo. Ja. Oh, gut, der Herr Kuh, hm. Ich fahr da gerade irgendwo umeinander mit dem Boot, gell? Und ja. ja. Hä? Warum? Das Boot Was geht drauf? So. Alex, wir müssen oh, uns langsam okay. mal finden, gell? Ja. 3 Minuten, Minuten noch? noch. Was? 1700? Ja, Minus halt, ja? Äh. Das kann direkt Was kann der weg haben? Redstone. Boah, ey, wo muss ich denn hin? Alter, dass das so ein Sumpfbiome ist, mit dem Boot durchfährt und kann sich. Alter, ziehen. wo bist du? Sumpfbiome? Du bist am Arsch der Welt. Ich brauch's absichtlich, ne? Warum? Nein, ich schau nur aufs zugehört. Okay. Ich schau nicht wo ich lang Ich hab da keinen Zucker drauf mehr. Ja. Ah. Ich Schäden mal also. besser das, das ist. Nein, ich will Wie bist du in die komplett falsche Richtung gelaufen? Hast du Zuckerrohr? <lacht> nee. Ey, jetzt ernst. Ey, dieser Sumpfbiom und ich finden kein Zuckerrohr. <lacht> <lacht> Was ist falsch? Alles. Ich bin auf den Berg rum, wo es schneit, Alter. <lacht> What? Ich und ich kann ich hab nichts mehr zu essen. Okay, das ist nicht cool. Warte, wo bist du? Ich gucke mal zu dir. Nein, jetzt such nicht äh, ja ich bin gleich bei dir. Bin bei 1700. Minus 1700. Und, Genau, 1700 minus und 582. Okay. Ja du solltest ja langsam mal ein riesen See mit einem Sumpfbiom anbinden. Ich will mir jetzt, wenn ich erstmal Zuckerrohr finden würde. Ich kann, wenn ich jetzt von den zweien, die da jetzt gerade noch drauf sind, erwischt werde, gell? Ja. Ich kann nicht mehr sprinten, gell? Ich bin weg. Blöd. Instant. Ja, warte, ich komme eher zu dir jetzt einmal, weil sonst. Ja, ich, was bin, ich bin bei. bei... Oh, fuck, Alter, wo bin ich? Oh, Na. <lacht> du so, Alex. Boot fahren. und es wird immerhin <lacht> schon 50 fünfte Boot geschraubt. Ja. Läuft bei dir. Das gibt's hier, ne? Ist da warst du wahrscheinlich. Hier hast, du, hast du Kühe getötet hier irgendwo? Mm, nee. Nicht? <lacht> uh oh. Da da ich bin bei 1800, Alter. Wow. So cool. oh, jetzt wird's viel. <lacht> Scheiße, ich muss da auf, auf Blätter gehen. <lacht> na, es geht nicht mehr. Was? Ich hey, komm nicht davor. Warum geht das nicht? Also, ich steh im Wasser. <lacht> <lacht> Alter, na. Ich stehe am Arsch der Welt und weiß nicht, wo du bist. Das, war, das ist wie so eine sinnlose Folge, wo wir gegeneinander äh, voneinander wegrennen. <lacht> das ist zu geil. Gut Leute, das war's mit der Folge. Sinnlos whatever. Wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Haut rein und ciao. Danke fürs Zuschauen. Falls dir die Runde gefallen hat, gebt Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts verpassen wollt und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!